Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Tekken. Äh, wie ihr seht, ich bin ein bisschen weiter. Ich bin jetzt Liga-Rang 8 äh, B, aber ich habe aktuell Platzierung jetzt äh, 87. Äh, ich habe ein bisschen nebenbei gespielt. Es ging lustigerweise, als ich aufgenommen habe, habe ich 3 von 5 Kämpfen gewonnen. Das hat mir gar nichts gebracht. Danach habe ich 5 von 5 gewonnen, bin direkt von Nummer irgendwas 70 auf 21 runter. Oder 28. Und danach musste ich noch dreimal spielen, dann ging das. Äh, und danach habe ich noch ein bisschen, mein ich zeige mein Pikachu gelevelt, ähm, ich suche das gerade mal kurz, es müsste in meiner Stadt drin sein, ja wie ihr seht, ich habe mir für mein Profil diese geilen Blitze gekauft und ich habe neue Sachen freigeschaltet, aber ich brauche es nicht, ähm, Pikachu Libus ist level 36 und ich habe die Verteilung ein bisschen gemacht jetzt mal, er hat jetzt auch eine Medaille bekommen, dieses bronzene das ist, weil ich Stufe 35 erreicht habe, glaube ich, war das, oder 25? Ne, 35 war es. Äh, ja, aber darum geht es gar nicht. Wir sind jetzt bereit für das Turnier. Bevor wir loslegen, noch ganz, ganz kurz. Boah, sieht das geil aus. So, ich habe da draußen gerade eine Position stehen, knallgelb in der Sonne, das sieht richtig geil aus. Ähm. Da merke ich, ich bin Ne, <lacht> nee, darum geht es gar nicht. Äh, ich habe in der Liga-Match-Runde einmal gegen eine Interviewerin gekämpft. Und nach dem Interview äh, nach dem Kampf hat sie ein Interview gehabt, kurz. Und da ging es dann um so: Ja, wie unsere Begegnung mit dem Shadow Mewtwo war. Und da wurde zum ersten Mal uns offiziell gesagt, dass das dumme Vieh Shadow Mewtwo heißt, also Schatten Mewtwo. Und von daher ist dieser Name jetzt offiziell drin bei uns. Ach, hier hätte ich es auch gehabt, mein Partner Pokémon. Ups. Ich habe jetzt schon wieder fast eine Million PG, aber ich habe recht viel ausgegeben für diese Blitze hinten, die waren etwa 300.000 500 oder 500.000, also recht teuer. Naja, auf jeden Fall, dieses Interview hat stattgefunden, ich habe es nicht aufgenommen, weil ich nicht daran gedacht habe, dass diese Interviews stattfinden. Ich probiere nächstes Mal, wenn ich spiele, daran zu denken. Ich habe jetzt ein neues Set mitgenommen, ich habe meinen Controller umgebaut. Und zwar hatte ich bis jetzt L und R, also die oberen Knöpfe, die sind für mich sehr unangenehm zum Drücken. Äh, da drauf war Partner auf L und Block auf R. Ich habe jetzt LZ und ZR äh, auf Partner und Block gelegt und dafür mit L und R habe ich L habe ich einen Grab und R habe ich einen Counter. Und ich habe es unterdessen geschafft, dass ich auch Snibun so besiegen kann. Ich bin recht gut unterwegs unterdessen, habe ich das Gefühl. Ich habe recht viel trainiert, recht viel gespielt wieder. Ich bin ein bisschen warm geworden. Und ja. Ich guck mal, ob das ein oder zwei Folgen gibt heute. Bevor ich dann in die nächste Stufe gehe, die dann relativ schwer wird. Boah, der hat gesessen. Ich meine, ich habe jetzt hier auf R habe ich den Counter, der so dasht. Und auf L habe ich den, den Grab, der hier. Und den Counter kann ich recht lange halten. Und irgendwann dasht er einfach nach vorne, habe ich gemerkt. Ja, und ich kann jetzt recht früh äh, mich verwandeln. Ich habe das recht gelevelt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu früh. Nein, der hat noch getroffen. Nein, hat er nicht. Scheiße. Ich hatte ja schon Hoffnung. Aber ja, ich habe meinen Controller ein bisschen umgebaut für mich. Das war sinnvoll. Oh, fuck. Ich bin zu früh aus dem Block raus. Der haut mich gerade kaputt mit einer Kombo. Das ist immer das Problem, sobald man da der drin drinsteckt, kommt man kaum noch raus. Ja, wie gefällt dir das, ne? So. Traunfugil blockt, glaube ich, Fernkampfangriffe so. So, und ich habe meinen Limit Breaker bereit. Ich nehme jetzt nach Tara mit, der äh, Interruptions hat. Der wird dem Gegner ein Limit senken und äh, mich schützen. Weil das werde ich jetzt gleich sehen, wenn der Gegner nah ist. Kann ich den machen. Okay, der war zu weit weg. Äh, dann läuft er in den Schild rein und wird gedamaged. Also man hat sowas wie einen kurzzeitigen Schild um sich rum. So, jetzt aber... Also ich hoffe mal auf jeden Fall, wir kriegen das jetzt hin, dass ich die Liga gewinne. Ja, aber ich habe wirklich, ich habe nicht nur in der Liga trainiert, ich habe auch Einzelkämpfe auf schwer gespielt und die geben halt abartig viel EP raus. Oh nein, ich kann nicht blocken, ich hocke in der Combo drin. Verdammt. Connering ist hier so gemein. So. Genau das war. Okay, wohl nur macht auch weh. Ah nee, der baut ein Schild auf. Okay, ich dash mal kurz hier raus. Und los. So, jetzt, das müsste es gewesen sein. Dieser Angriff macht etwa 150 Schaden, je nach Werteverteilung des Gegners. Von daher bin ich eigentlich recht motiviert. Ja, yeah. und... Uh... Okay, das habe ich unterdessen recht, äh, recht oft dahin bekommen. 49, das kriege ich hin. Fünfmal habe ich schon eine Bewertung bekommen. Ich bekomme mega viele Titel, die mich gar nicht interessieren. Oh nein, gegen den Erstplatzierten sogar jetzt. Ich verstehe die Verteilung nicht ganz, aber ich glaube, das ist random, wer gegen wen kämpft. Ich meinte, normalerweise wird so 1 gegen 8, 2 gegen 7, 3 gegen 6 und 5 gegen 4 gesetzt, aber... Gegen Machumai. Machumai müsste ich eigentlich gut countern können mit Pikachu. Vom Tempo her einfach. Ich nehme einen Heal mit in der ersten Runde, Interruption in der zweiten und dann Heal in der dritten, wenn es eine dritte gibt normalerweise. So. Äh, mit BX ist eigentlich immer ein guter Counter, um anzusteigen, wenn ich das schnell genug drücke. Und dann, äh, dann der steht eben so schön und das ist meistens schon mal ein gutes in Intro für den Gegner. Ja, diesen... Diesen Fehler mache ich leider viel zu oft, dass ich da nicht predikte, was er einsetzt, obwohl es immer dasselbe ist. Ah, das war ein Grab. Okay, ich glaube, ich war da ein bisschen übermütig mit äh, Machumai, muss ich zugeben. Boah, was war denn das? War das der Counter? ich muss den mal ein bisschen runternehmen. ich hoffe ich kriege das noch hin rechtzeitig es kann sein dass die erste Runde schon verloren ist ich hätte echt nicht gedacht dass macho mal vielleicht ist weil platz 1 ist aber macho ist normalerweise nicht so schwer für mich okay ich, hab, ich muss zugeben, ich habe mehr Probleme mit Snebuna noch und äh, so Sachen wie Gardevoir und Routena, die auf mehr Special Moves gehen und die Stands. Und natürlich, wenn Suikun richtig gespielt wird, ist Zoikun richtig eklig. Genau das ist der Damage, der kommt da. Autsch. und jetzt move und zack ich bin im block drin und counter direkt weil er rennt auf mich zu den müsste ich haben eigentlich Autsch. Da. Okay, das war beides mal recht knapp, aber ich denke, jetzt könnte ich wieder ein Level abmachen. Der Vorteil ist, wenn ich den Limit äh, booste, kriege ich einen Angriff und einen Defense Boost währenddem, und das ist recht gut, weil dann stecke ich weniger einen Teil mal aus. Das ist wichtig. Die Strategie ist ja für Kollegen von Helfern, und eigentlich ist es auch ganz gut. Die Frage ist jetzt. Ich erhöhe meine Defense mal allgemein noch einmal. Danach gehe ich auf den Limit Breaker. Wir kommen ins Finale. Ich muss gegen Knackrack gewinnen. Das wird interessant. Scalabra ist genauso ein Problem für mich teilweise. Aber nur, wenn es spammt. Ich werde meinen Sieg meinen Fans widmen. Yeah, cool, Markus. Yeah. Mann, bist du eine geile Soh. Meine Fans haben Erwartungen. Okay, da hat... Habe ich erst 37 Kämpfe? Das ist das Liga-Kampf-mäßig gemeint. Weil ich habe... Wobei, das kann schon... Nein, nein, nein, ich habe mehr als 37 Kämpfe mit Pikachu gemacht. Meinte ich. Seht ihr genau diesen Dash? Der ist so schwer zum Predicten. weil ich kann B und dann nach vorne und X. Und ich fliege einfach mal so quer übers Feld auf den Gegner zu. Aber ich muss einfach zugeben, Pikachu ist vom Tempo her meistens recht unfair. So, ich heal mal direkt kurz ein bisschen. Ich habe rausgefunden, in der Beschreibung von Psyana steht nämlich... oder oh, ist das nach oben und X? Ich komme nicht ganz draus, ehrlich gesagt gerade. Ich habe in der Psyana-Beschreibung rausgefunden, dass je mehr Zeit vergangen ist... Okay, das war ein richtiger Waste. Äh, ...desto mehr Heal bek bekomme ich. Also wenn das Ganze in den Grinding-Game reingeht, kriege ich plötzlich viel mehr Life-Points zurück. Puh. Okay, den habe ich noch gewonnen, das war Glück. Das war jetzt echt nicht mehr auf Können zurückzuführen. <lacht> Wie ziemlich oft. Ich finde, das Feld bei Nachtara hier sehr schön gemacht. Und los. Ja, es ist nach oben und X, alles klar. Aber nur, wenn ich weit genug weg bin vielleicht. So komm du nur her. Bam. Okay, das war mein erster Damage. Ich hoffe jetzt mal, er kann kein Limit Breaker mehr einsetzen. Jawohl. Der müsste eigentlich auch wieder treffen, jawohl. Ich finde Limit Breaker immer noch ein bisschen unfair teilweise, aber er ist halt echt nützlich, um sowas noch rumzukriegen. der jetzt einfach Counter oder was? Zwar so, mal gucken. Jawohl, der war nah genug. Autsch, stark gesessen, okay. Das ist echt knapp gerade. Nicht aus dem Block raus. Nein! Ah! Scheiße, okay, 1-1. Ich nehme meinen Heal wieder mit. Ich habe mich da recht umentschieden, dass ich nicht mehr mit Knogga und äh mit Tragosso und Dick spiele. Okay, da war ein Block rein. Ja. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass der Damage allein hier teilweise einfach nicht ausreicht. Boah. Nein, komm jetzt. Oh, zum Glück nicht. Ich, ich dachte schon... Okay, Knackhack ist echt ein harter Gegner. Nein, ernsthaft? Ach du Scheiße. Okay, das war echt schwer. Verdammt. Weißt du, auf schwer habe ich kein Problem im, im PvE, aber hier... Champ ist gerade noch mal eine andere Liga, das ist recht heftig. Also er ist nicht der Champ, aber... Ich mach mal hier. Ja, ja, das habe ich nur dann meinen Fans geschafft, natürlich. Muss ich jetzt noch mal... Ah, ich muss auch mal das ganze Turnier machen, nein! Okay, hier werden neue Pokémon ausgewürfelt immerhin, aber Jazz! Dieses Knackraker war gerade echt heftig. Ah, der hat weg dann. Was ist denn das? Das war nicht sein Grab, oder? Das wäre ja mega der Overrange-Grab, wenn das der Grab wäre. Boom, nein, nein, komm jetzt. Boah, ich verliere das jetzt nicht ernsthaft noch. Nee, also das wäre jetzt echt peinlich gewesen, wenn ich das verloren hätte. Aber das Problem ist, je nachdem wie man plötzlich wieder reinkommt, kann es sein, dass das komplett ausreicht. Okay. Puh. Nummer 1 erledigt. Und wir kriegen den Level Up jetzt wieder. Das war jetzt nicht ganz so elegant, aber es hat funktioniert. Oh, ich dachte, wir sind viel weiter nach vorne schon. Aber es hat dazu gerecht. Äh, ich boost nochmal meine Resonanz. Gleiches Charakterdesign, aber ein anderer Typ. Also anderer Name, anderes Pokémon. Ne, nicht mal anderes Pokémon, verdammt. Er hieß aber vorhin nicht Markus, meinte ich. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wieso dieser Dash immer funktioniert und trifft, aber... Ah, das war ein Counter. Ich wollte ihn noch grabben am Schluss. Das so als Abschluss der Combo Grab. Weil das zieht recht oft. Es reicht nicht, um ihn zu töten. Also töten. Ich will niemanden töten, hallo. Und oh, doch, es reicht, um ihn zu. Oh. Ja, ich nehme jetzt hier nach Tara voll, weil. Weil Damage und von Anfang an voll. Ich glaube, das ist wirklich so ein Distanzding bei dem. Ja, komm, bitte spring rein. Jawohl. Okay, diesmal hat es nicht gereicht. Aber vielleicht kann ich ihn wegsnipen. Merkt man sich wäre gerade extrem ungeduldig. Und ich gebe dem Gegner so gute Heal-Möglichkeiten momentan. Und aus irgendeinem Grund kann ich nicht counten. Ich grab ihn mal. Okay, Grab hat gereicht. Okay, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, wird mein nächster Gegner Mai sein. Aber ich glaube, das war ganz so. Ah nee, oh nein. Oh was, der dritte gegen den ersten gewonnen Das ist natürlich nice. Alles kann er einfach gut heben. Ich habe halt das Gefühl, das Gefühl, dass der Heal in der ersten Runde vielleicht schon einen taktischen Vorteil bringen kann. Ich habe äh, nach Tara verhindert übrigens auch Critical Hits vom Gegner. Das finde ich voll geil. Und das denke ich gar nicht. Das ist eigentlich nur der Damage und Limit äh, ein bisschen runterziehen. Aber nee, tatsächlich verhindert es auch Critical Hits random. Und das finde ich eigentlich recht nice. Okay, ähm, wie heißt der kleine? Finks oder Fennekin, glaube ich, auf Deutsch. Ich weiß nie, welcher der deutsche Name ist. Ich glaube Fennekin. Äh, da schafft ein bisschen Distanzen. Das ist eigentlich recht angenehm für Fernkämpfer. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, bitte nicht. Das ist ein Strahl. Ich bin genau reingehüpft. Das könnte mein Todes sein. Ist nicht Oh. Puh. So, voll rein. Nein, das ist ausgewichen. Ich mag den Grab irgendwie. Ich finde ihn cool. Halt so ein typischer Wrestling-Move, aber... Und Limit Breaken. Und los. Man hat in diesen Kämpfen hat einfach einen riesen Vorteil, sobald man cornern kann. Mal gucken, ob ich den wegsnipen kann. Das war dann die falsche Taste dafür, glaube ich. Nee, eigentlich. Nee, eigentlich müsste... Ah ja, da dash ja trotzdem noch, genau. Okay, wir sind im Finale gegen den Champ, also gegen den Turniermeister hier. Okay, das war ein ganz stabiler Kampf. Ich müsste jetzt über eine Million haben. Eigentlich müsste doch noch. Ich guck gleich. Moment. 3 Millionen? Ernsthaft? <lacht> Distanzangriffe nach schräg oben. Negativer Status mal 2. Nice. Effektiver Flächenangriff gegen Gegner am Boden ist süß, aber na. Ah, Spezial lasse ich lieber. Okay, das ist cool. Aber ich mag den Skinner noch. Gratuliere, ich hätte nicht gedacht, dass du die Rote Liga so schnell meisterst. mein die ist natürlich noch eine Spur besser. Ich bin ja nur ein paar Jahre dran gesessen. <lacht> Kleiner Schmerz am Rand. Kleiner Scherz am Rand. Hey. Nur wenige Kampftrainer erreichen den Rang. Ah, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Rangprüfung. Eben, genau das kommt dir noch. Ich habe einfach 4 Millionen fucking... Ah, nochmal eine Routine. Da bist du ja endlich. Ich habe dich schon erwartet. Ich werde dich auf die Probe stellen, aber wenn es mir keinen Spaß macht, steigst du nicht auf. Okay. Ich nehme wieder mein altbekanntes Team mit. Ich muss schon sagen, also ich habe mir schon überlegt, ob ich auf das Switch hole. Momentan mache ich das jetzt mal nicht. Aber, weil da gibt es mehr Möglichkeiten und so. Aber ich würde auch da wahrscheinlich Pikachu Libre spielen. Und wenn die Story nicht irgendwie noch so einen Ticken mehr drauf hat, dann würde ich das auch nicht mehr let's playen können. Weil es einfach dasselbe nochmal ist, eigentlich. Weil ich mag das Spiel. Ich finde das Prinzip echt nice. Ah, ich kann nicht mehr wegdashen. Ich wollte eigentlich wegdashen und so. Ah, ich bin im 2D-Kampf natürlich. Ah, immer mein grab Counter, ich hasse dich. Boom, fick dich. Und Resonance Boost. Also ein Limit Booster. Power-Renter? Ich glaube, den habe ich noch nicht mal frei. Okay, das wird vielleicht nicht reichen, um ihn zu töten, aber naja. Wir kriegen ihn ganz gut runter. Ja, eben, genau. Ich finde diesen Donnerpfeil echt nice. Okay, ich denke, ich bin im 1 zu 0 im Vorteil, dass ich sagen kann, ich interrupte lieber, weil der Limit Limitbreaker in der Runde 2 meistens schon ein bisschen anders aussieht als in Runde 1 noch. Autsch. Nein, bitte sag, der geht unten durch. Ich bin genau reingekommen. Okay. Das war ein Grab aus der Luft. Ah, die hat echt geile ihm Also Rutena hat echt einen geilen Kampfstil. Ich mag den. Ich hasse ihn dagegen zu spielen, aber ich finde ihn animationstechnisch wunderschön. Ja, das macht weh. Äh, dann würde ich jetzt wieder Psyana mitnehmen. das war nicht zu früh? Das doch zu früh. Natürlich war das zu früh. Beim Aufstehen ist natürlich eine kleine Unverwundbarkeit wichtig. Ich gehe mich direkt wieder hoch. Ich muss ehrlich zugeben, ich, ich finde Routena ist ein cooles Pokémon, aber ich fände hier äh, die Weiterentwicklung, die Endentwicklung von ihm. Ähm ich weiß immer noch nicht, weil ich bin gerade überlegen. Äh, Im Phoenix war die klein und ich... ist. Doch, Phenexis könnte doch gar noch sein. Aber ich verliere gerade ernsthaft. Ja, ich komme nicht mal raus aus dem Counter. Fuck you! Phenixes müsste sein. Ich finde Phenixes hier fast cooler als für die Animation. Ich finde Phenixes viel eleganter als Routena nochmal. Also ich finde auch Routena cool. Ich mag ich mochte die Evolutionslinie da allgemein sehr aus der 6. Gen. Ich boost mein Resonance Limit. Das war's, ich hatte mir mehr von diesem Kampf versprochen. Du musst den Kampf fühlen. Aber oh, glaube ich, ich fühle den so hart. Boom, fick dich, hier, fühl das. Jetzt extra nicht ins Limit rein, weil ich das für Runde 2 aufbewahren möchte. Oh, und es reicht sogar sehr gut. Ich war mir nicht sicher, ob es jetzt reicht, um ihn zu töten, aber. Also, um ihn zu besiegen. Ich sage immer töten, ich will da nur besiegen, nicht töten, verdammt. Entschuldigung. Besiegen. So, ich probiere mir das echt anzugewinnen jetzt. Hi. Hi. So, ich starte einfach direkt mal mit meinem Limited, Limited Tag. Nice, okay, das war echt cool. Das ging viel schneller als vorhin. Okay, ich sehe, wir sind auf einer halben Stunde, aber das ist okay. Für eine Folge kann ich schnell die Liga machen. Äh, das heißt, nächste, nächstes Mal spiele ich wieder, bis ich auf dem Rang 8 bin oder höher. Und dann gehen wir wieder rein. Ich, prob ich probiere hier ein bisschen Balance zu spielen, wobei mir Angriff eigentlich auch recht wichtig ist. Äh, weil mehr Schaden zu drücken ist schon nice. Geht schneller. Am Ende wurde es endlich mal spannend. Das war nicht nett. Keine Angst, du hast bestanden. Die Leute mit Rang A sind extrem stark. Zieh dich besser warm an. Oh nein. Endlich bist du Rang A. In der Roma-Liga hast du die größte Auswahl an Helferteams. Besser du überprüfst das nochmal. Yeah. bewegt sich zum gegengreif wiederholen also eigentlich wie dick da blockt und führt einen Counter attack aus okay Elektroball ist nice alle Angriffe kritisch plus KP und Resonanzmeter schwach erhöhen okay Victini ist eigentlich auch cool und Draco Meteor macht einfach Damage wie blöde Schau mal, das Mädchen, sie kommt hier. Irgendwas stimmt nicht. Es ist vielleicht zwecklos, aber wir müssen es versuchen. Wenn ihr mit Mewtwo resonieren könnt, dann vielleicht... Bitte? Was? Sorry. Bitte? Was meinst du damit? Oh weh, schon wieder das schwarze Mewtwo. Kann es die ganze Energie überhaupt in seinem Körper speichern? Entschuldigt, aber ich muss mich verabschieden. Alright. Ich will diese Stage endlich frei haben. Ich will da kämpfen können. Mich macht dieses dumme Ding immer eine Mega-Entwicklung. Okay, ich weiß, das Viech ist verdammt stark. Ich habe ewig nicht mehr dagegen gekämpft, aber. Ich glaube nicht, dass ich das tot kriege, ehrlich gesagt. Nee, ich kriege nicht mehr Schaden rein. What the fuck? Wie soll ich das besiegen, verdammt? Alter! Uns läuft die Zeit davon. Müsste ich das... Ich muss das Ich muss es dieses Mal besiegen. Oh. Ich nehme Tragosso mit. <lacht> okay, dieses Mal muss ich es besiegen. Wow, okay, jetzt wird spannend. Muss ich das vorhin nie... Ne, ich muss das vorhin nie besiegen. Ich konnte es ja vorhin auch nicht besiegen. Tragosso, los. rein okay bis jetzt habe ich den kontroller sobald wollte es mich einmal haut ist einfach fertig ich muss es so zustecken wie es mich vorhin zugehauen hat hm, das war ein counter Nein, ich bin rein. Fuck. Alter. Der ultimative Schattenball, oder was? muss trotzdem, ich nehme nochmal mal Psylana mit für den Heal. Ich glaube, der hilft ein bisschen angenehmer. Ey, yo, so, ich beende die Folge mal. Wir kämpfen nächste Folge gegen Mewtwo. Ich werde es weiterhin aufnehmen, unsere Versuche gegen Mewtwo. Vielleicht kommen wir langsam vorwärts. Alle also, sind auch nur Angriffe. Also, ich beende mal hier. Wir haben die Liga auf jeden Fall gewonnen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!